Was ist schlimmer, als den Partner nicht zu verstehen? Gleich sage ich Ihnen, zu welcher Überzeugung ich gekommen bin, aber erst muss ich etwas erklären. Wenn man sich mit jemandem unterhält, der aus einem anderen Sprachraum kommt, ist man oft unsicher, ob man sein Gegenüber richtig verstanden hat. Deshalb wird man oft überprüfen, ob das, was man glaubt, der andere gemeint hat, auch wirklich das war was der andere gemeint hat. Wenn man mit jemandem spricht, von dem man annimmt, er hätte die gleiche Muttersprache, wird man verständlicherweise weniger Vorsicht walten lassen und eher davon ausgehen, so wie ich es verstanden habe, wird es wohl auch gemeint sein. Bei einer Unterhaltung, wo beide die jeweilige Sprache des anderen schlecht beherrschen, wird es öfters zu tatsächlichen nicht-Verstehen kommen. Aber durch einen klärenden Dialog werden die beiden es meistens schaffen, gegenseitiges Verstehen herzustellen. Während andererseits bei Zweien, die sicher sind, ich weiß doch genau, was du meinst, Missverständnisse leichter möglich sind. In diesem Fall gehen beide von einem eindeutigen Verstehen aus, ohne dass dem zwangsläufig so ist. Tja, und was glauben Sie ist schlimmer? Nicht verstehen oder misszuverstehen? Das ist natürlich ganz eindeutig. Wenn ich unsicher bin, ob ich den Partner richtig verstehe, dann werde ich nachfragen. Aber wenn sich zwei missverstehen, die davon ausgehen, dass sie sich richtig verstehen, dann werden sie das Missverständnis nicht entdecken. Sie können es nicht aufdecken, weil sie beide davon ausgehen, es gäbe gar keins. Das ist die Falle, in die viele Paare tappen. Sich nicht verstehen ist nicht so schlimm, wenn man weiß, dass man es tut. Dann kann man es nochmals, dann kann man nochmals nachfragen und sich bemühen, zu einem gemeinsamen Verstehen zu kommen. Aber wenn man davon ausgeht, jedes Wort bei dem mir die Bedeutung ganz klar ist, hat für den Partner exakt die gleiche Bedeutung, dann kann das eine Täuschung sein, die gravierende Folgen haben kann. Wenn sich dann einer der, ba der Partner auf die allgemein akzeptierte Bedeutung zurückzieht, dann ist das auch wenig hilfreich. Denn, Beispiel, steht in irgendeinem Duden wenn Adam zu Eva sagt, lass ab mit dem Apfel, dass Eva behaupten könnte, dies sei eindeutig eine Zurückweisung. Oder könnte Adam beweisen, dass seine Worte ein gerechtfertigter Hinweis auf eine Gefahr sind. Das lässt sich nicht durch etwas Drittem wie einem Duden der besten Freundin oder Freund klären. Nein. Das kann nur das Paar miteinander klären. Deshalb ist es hilfreich, dass man jedes Mal, wenn es so scheint, dass der Partner etwas Unschönes sagt, man nicht davon ausgeht, man wüsste genau, wie es gemeint ist, sondern man mit ihm die Bedeutung seiner Worte klärt. Ja, bitte, bitte. Äh, stimmt, Sie haben recht, wenn Sie davon nicht ausgehen können, dass Ihr Partner es grundsätzlich gut mit Ihnen meint, dann wird ein klärendes Gespräch, um auf ein gemeinsames Verständnis in der Kommunikation zu kommen, sehr erschwert. Und deshalb, wie immer in meinen Videos, ist das die Überleitung zu meiner Webseite couplecoaching.de, wo Sie das Handwerkzeug dafür erhalten, um genau diese positive Überzeugung entwickeln zu können damit Sie und Ihr Partner sich nicht durch Missverständnisse die Freude an Ihrer Beziehung verderben.